Um zu verstehen, wie der SAR-Wert berechnet wird, hat sich Ulis bei den SMAC-Brüdern umgeschaut, die sich mit der Beschränkung von Handystrahlen befassen. Die beiden sind Brüder, ganz bestimmt. Sie finden die Nutzungsbedingungen unserer Handys ziemlich seltsam, erklärt Mathieu oder Frederik, also einer der beiden. Wir haben hier die Bedienungsanleitung mehrerer Hersteller und stellen fest, dass in allen systematisch darauf hingewiesen wird, dass der Handynutzer einen gewissen Abstand zwischen Gerät und Körper wahren sollte. Okay. Ein Abstand zwischen 0,5 und 2 cm. In dieser hier ist von 1,5 cm Abstand zum Körper die Rede. Okay. In dieser hier sind es ebenfalls 1,5 cm. Überraschend ist, dass die SAR-Messverfahren, die für jeden Hersteller, der ein Handy auf den Markt bringen will, Pflicht sind, also den SAR-Wert am ja. Körper messen, mit genau diesem Sicherheitsabstand durchgeführt werden. Tatsächlich. Sonst würden viele von Ihnen den Standardwert überschreiten und könnten Ihre Geräte nicht verkaufen. Wenn die Hersteller sagen, unser Gerät hat diesen Strahlenwert, haben Sie die Messung so durchgeführt, als würde jeder sein Handy mit 2 Zentimetern Abstand zum Körper benutzen. Quasi im Schwebezustand, ja. Während wir unser Handy in der Tasche tragen. Genau, in der Hosentasche. So steht es in der Gebrauchsanleitung. Aber klein gedruckt. Die Handyhersteller nehmen es wohl nicht so genau mit dem SAR-Wert. Schade, denn es ist nicht nur schwierig, aus zwei Zentimeter Entfernung zu telefonieren. Es können, so die Zwillinge, auch noch erschwerende Umstände hinzukommen, zum Beispiel, wenn der User eine Brille trägt. Wenn wir eine Brille, Ohrringe, irgendwelche Metallgegenstände, sogar eine Halskette tragen, wirkt das wie eine Antenne. Es zieht die Strahlung an und verändert die Gesichtsbelastung. Im Nu steigt die Strahlungsrate von 2 auf bedenkliche 4. Wir haben noch nicht genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, um diese tatsächlichen, nicht simulierten Nutzungsbedingungen zu erfassen. Das hätte ich nicht gedacht. Weil Illus nun besorgt ist, haben sie ihm ihre Methode zur Strahlenreduzierung gezeigt. Sehr clever, ein einfacher Aufkleber. Er hat ihn mit seinem Telefon getestet. Wir führen ein Telefongespräch über dieses Gerät, das eine Mobilfunkantenne simuliert. Das ist eine Mobilfunkantenne? Genau. Und das ist eine Sonde, die meine Handystrahlung misst? Ja. Jetzt sind wir bei über 600, ist das viel? Ja, das ist viel. Dieses Modell gehört zu den Geräten, die eine hohe Strahlung erreichen können. Je besser der Empfang, desto geringer die Strahlung. Bei nur einem oder zwei Balken auf der Anzeige ist man viel stärker Strahlen ausgesetzt. Je besser der Empfang, desto geringer die Strahlung? Und das Beeindruckendste ist, dass die Expositionsrate je nach Netzwerkbedingung von 1 bis 1000 variiert, von der schlechtesten bis zur besten. Mit dem Aufkleber auf der Rückseite sinkt die Strahlungsrate deutlich. Wir sind von 600 auf 150 gesagt. Viermal weniger. Bedeutet das, dass mein Handy viermal weniger empfängt? Ganz und gar nicht. Tatsächlich wird die Leistung des Mobiltelefons besser reguliert. Dadurch werden die Strahlen absorbiert, die für den Aufbau und den Erhalt einer guten Kommunikation unnötig sind. Klingt überzeugend. Entweder wir wurden gerade eingewickelt oder wir sollten uns fragen, warum die Hersteller nicht ebenso den Elektrosmog reduzieren. Es gibt einen logischen Grund. Solange Strahlen nicht offiziell als gefährlich gelten, interessiert Sie dieser Schutz nicht, denn damit würden Sie die Gefahr eingestehen. Dabei wäre es unserer Meinung nach in einem modernen und kundenorientierten Umfeld eine intelligente Marketingentscheidung, sich mit einem Produkt, das den Kunden schützt, abzusetzen.